Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Diese Folge hat es ja hier nicht so ganz gut geklappt. Beziehungsweise der Anfang hat ja gut ausgeschaut, aber äh, am Ende hat die KI unfassbar stark nachgezogen. Und dem versuche ich jetzt mal entgegenzuwirken. Was gibt es hier Schönes von London aus? Versuchen wir mal die beiden Strecken hier jeweils mit einem Bus drauf. So, ich denke mal so was muss reichen. Oder auch nicht? Hier? Yep. Ja. Ja. Ja. Ja. dann mal ganz kurz ne das problem ist hier oben england ist eigentlich schon verdammt gut verbunden was mit der eisenbahn geht ähm deswegen wollen vermutlich die allermeisten oder auch nur mit der eisenbahn hier fahren Das ist mir natürlich umso schwerer bank aber ich könnte das Beste das machen. Das hier klappt ja schon mal. Na, nicht wundern, dass sich gerade die Facecam ein bisschen verschoben hat. Ähm, ich muss ja. Ich, mir ist nur aufgefallen, dass ich hier die Preise immer schon verdeckt habe, deswegen, naja. Was haben wir hier, hier haben wir so eins Bus und so ein Truck. Der wird nicht voll. Ich denke mal 2 Euro runter, das sollte reichen. Ja, dann versuche ich relativ schnell hier woanders hinzukommen, zum Beispiel. Was gibt es denn an interessante Länder hier? Hier vielleicht ähm, Spanien. Spanien ist aber auch wieder riesengroß. Hier hat es auch wieder eine Zugverbindung. Tschechien. Tschechien hat auch wieder eine Zugverbindung. Graz-Linz Gibt's da interessant Das eventuell hoffentlich Graz-Linz Jo, in Belgien in Belgien hat doch immer gut geklappt Auch wenn dann Auch wenn es da eine Bahn dazwischen gibt Aber Es gab doch immer Interesse zwischen den beiden Wenn ich mich Recht entsinne Der wird voll Und der wird voll. Nochmal kurz im Preis spielen. Mhm. Eine weitere Einnahmequelle. Gut hier. Perfekt, lassen wir mal so. Sonst noch irgendwas interessantes hier oben. Ich befürchte, dass hier wieder, äh, dass das den Leuten hier wieder zu langsam sein wird. Was good. No, zero. No, Was Wollen die Leute denn so viel zahlen aktuell hier? Das läuft ja. Mhm. Das läuft. Liverpool, Birmingham. Das war auch immer so ein Problem... Bis jetzt. Ich habe Angst, ich befürchte auch, dass es das nicht klappen wird. So. Jetzt doch fast schon Kapazität für. was mehr, oder? 20, jetzt kann man 20 abnehmen. Bis der Bus wieder da ist, sind es keine 40. Nein. Die drei Schnitt. Wir mit dem Bankdarlehen aus. Und wir werden hier 200.000 nehmen. Vielleicht keine 200, sondern na doch. Mach einfach mal. Wir vielleicht was Größeres kaufen? Ne, können wir nicht. Dann kommen wir hier noch. Ist da. Nee, Quatsch. Ja. Yeah. Sowas und sowas. Okay. Ja, mit England stehe ich halt, muss ich sagen, irgendwie auf dem Kriegsfuß, weil ähm, das hat jetzt schon zweimal nicht geklappt mit England. Deswegen bin ich da etwas vorsichtiger. Komm, ein 120er raus? diese Das ist das, was ich meine. Gefällt, obwohl der Bus 120 fährt. Gefällt die Geschwindigkeit vom Bus nicht. Also das ist doch das ist doch irre. Gut. Das läuft. Birmingham Norwich. Es gibt halt so viele interessante, spannende Verbindungen eigentlich, aber England, ja wie gesagt, ich habe so viele schlechte Erfahrungen mit England in den letzten Folgen gemacht, dass ich da eigentlich nicht viel dran rumprobieren möchte. Moment mal, ich hab doch hier gerade Amsterdam. Hiya! <lacht> ja, dann warten wir mal ganz kurz, dass wir ein bisschen Geld reinkriegen. Äh, um uns Weitere Länderlizenzen zu kaufen, und dann würde ich nach Deutschland wieder gehen tatsächlich und von hier weiter expandieren noch runter die Schweiz, aber wie gesagt, der erste Plan wäre jetzt erstmal Deutschland. Noch theoretisch noch mal ein Darlehen auf aber nur 111 Mit der nicht so ganz Nope, Luxemburg kaufen bringt jetzt aktuell nichts hier. 390. Jetzt könnte ich mit dem Darlehen dahin kommen. Ich glaube, ich warte nochmal, bis ich 200 krieg Im Darlehen. Dann wird geklotzt. So genau 200 Und Dann kommen wir mal in die Lizenz. Da war doch hier gleich schon dort. Hm. Naja, jetzt äh, gehen natürlich auch die Verträge raus. Da müssen wir dann jetzt ein bisschen warten mit dem Geld. Aber wir sind eigentlich bis jetzt aktuell überall äh, ganz gut. Wenn wir die Zahlen gucken, Laser gibt zwar wieder Gas. Aber da ist zum Beispiel, verpennt gerade noch so die, ähm, die Frachten, deswegen... Ich mach mir schon Hoffnung, dass es klappen sollte. Jetzt müssen natürlich die Fahrzeuge hier auch äh, Profit reinbringen, sonst, ähm, haben wir hier ein kleines Problem. Jetzt bauen wir hier mal kurz ein Depot auf. Danach fährst du mal reparieren. Das muss ich gerade selber noch ein bisschen äh, manuell übernehmen. Weil für den Manager ist das Geld noch nicht da, aber das passt schon. So, du auch. Das Depot ist wohl ausgestattet, ja okay. Dann wir mal... Warte mal wieder raus. Ja, weil mal rum, wie sieht's hier aus? Nürnberg-München. Sieht doch spannend aus. Vielleicht eine etwas längere Route mal. München-Lüttich. Ding ist, da gibt es keine so ganz schöne direkte Verbindung, wenn ich das richtig sehe. Ähm Ich kann ja mal kurz nachgucken, wie es aussieht. Ob die Leute mit dem einfachen Bus zufrieden wären? Wenn ja, dann gibt es einen Bus. So, was sind eure Erwartungen? 99 Stück. 117 km/h. Ich hab noch ein paar von diesen Bussen hier. Kann ich doch glaub Upgrade plus 25. Jawohl, das kostet nochmal 5000 extra. Easy. Da kriegen wir hin. Dann machen wir München... München-Lüpptisch. Warten mal eben bis wir 41.000 haben. So. So einen Bus. Und bevor die Leute unzufrieden werden, direkt ein Upgrade drauf. Wir müssen jetzt einsteigen. Genau. Warum ist hier so ein bus Äh, Lüttich. Blöd ist ein bisschen weit weg, im Zweifel, aber... Ich meine, Depot kostet ja jetzt nicht die Welt. Ja, abstimmen. Wird abgeschleppt. Perfekt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, auf Wiedersehen. Gute Nacht.